Heute vergleichen wir die Top 3 Barfußschuhmarken und eines ihrer Modelle jeweils, die zumindest derzeit auf dem Markt sind, Vibram Five Fingers, den FX Trainer von Soul Runner und die Leguano Schuhe. Zwei der drei Schuhe habe ich persönlich über ein Jahr getragen und entsprechende Langzeiterfahrung kann ich heute zum Besten geben. Die Leguano Schuhe werden von meiner Freundin getragen. Also um erstmal den kleinen Eindruck von den Schuhen zu gewinnen werde ich die, ja, die grundsätzlichen Merkmale des Schuhs mal in einem Video Euch jetzt einspielen. So kommen wir mal zu dem optischen Vergleich. Hier habe ich nämlich alle drei äh, Schuhe vorrätig. Das heißt einmal Vibram Five Fingers, dann der Leguano Schuh und der äh, von Soul Runner, der FX Trainer. Und ich möchte einmal die Schuhe, man hat ja selten so den optischen Vergleich, wirklich mal ja, rein von der Optik mal, dass ihr den Vergleich seht. Also zuerst kommen wir zu Sohle. Hier ist die härteste Sohle, das ist der Vibram 5 Finger und ähm, ja, die soll so anatomisch geformt sein, zumindest ist jetzt hier so ein Standardfuß, der nachgeformt ist und die Sohle ist relativ dick und die Sohle ist relativ starr, das heißt hier musst du echt drücken, um wirklich da und hier hinten, da hast du wirklich, also die Hacke, die ist richtig, richtig, also schon fast gedämpft würde ich sagen, also die ist na, ich weiß nicht, wie, aber halben Zentimeter könnte das wirklich schon fast sein. Also das ist richtig massiv hier. Also, ja, die auf jeden Fall dickste Sohle von allem. Die zweitdickste Sohle hat der Leguano. Der Leguano hat allerdings, äh, im Gegensatz zum Vibram Five Fingers, der ja wirklich keine Elastizität groß hat im, im Schuh, also im, im Abräumen, hast du beim Leguano eine extrem gute Flexibilität. Das heißt, der rollt hier ganz, ganz einfach. Und der Bodenkontakt... Ist allerdings ist zwar besser als beim Vibram Five Fingers, aber es auch durch diese Noppen, die du hier hast. Seht ihr die Noppen? Hast du auch nicht einen direkten Kontakt, allerdings, ähm, die Noppen geben das weiter. Das heißt, du hast zwar keinen direkten Kontakt, aber so wie so eine Kopie vom direkten Kontakt. Und deswegen sind die schon ein bisschen barfußähnlicher vom, von der Sohle her. Der vom Soul Runner, der FX-Trainer, der hat die dünnste Sohle von allen. Die ist nur einen halben Millimeter dick und die Flexibilität ist auch sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, die kann man auch hier einfach immer so einpacken, wenn man sie einfach mitnimmt, wenn man barfuß läuft. Und der ähm, hat mit Abstand das beste äh, Gefühl für den, also den direkten, äh, für, das für den Untergrund, hier merkst du wirklich jeden Stein und du merkst tatsächlich den Stein, hier merkst du ja nur dort wo der Stein ist durch die Noppen, aber hier ist es wirklich das direkteste Gefühl, also hier hast du wirklich Barfußgefühl einwandfrei. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist natürlich äh, generell der Schuh, die Stuform, der Fingers, das seht ihr hier, der hat, äh, ja, ist komplett offen hier. Und es gibt auch Modelle, die auch bis hierher zu sind, wo wirklich bloß äh, der Unterfuß quasi herauskommt. Ähm, bei dem hier ist aber eins wirklich, das habe ich auch schon in Amazon-Rezension gesehen, richtig, richtig eklatant. Das ist hier hinten das Ding, dieses Ding, das ist so, so fest. dass tut hinten richtig, richtig Scheuern. Frauen werden das sicherlich kennen, die Hand, da gibt es solche Pflaster für die Hacken, damit es halt nicht aufreißt. Und hier bei diesen Vibram Fingers reißt das regelmäßig hinten die Hacke auf an dem Ding. Also äh, ja, total schlecht gelöst und hat eigentlich auch keine Funktion hier hinten, dass dieses, dieser Nibbel da ist. Und ist wie gesagt auch richtig, richtig fest, ganz fester Gummi, ja nicht so schön. Charakteristisch für die Vibram Fingers ist natürlich, dass du hier die einzelnen Zehen hast. Ähm, ja, da komme ich nachher natürlich nochmal dazu in der Rezension, ähm, aber das erstmal nur so als Fakt, jede Zehe ist einzeln. Der Leguano, der ist halt so ein, so ein Vollkonzept quasi, Da ist halt, dein Schuh wird vollkommen eingepackt, wie so in einer Socke, äh, Schmiegt sich natürlich sehr sehr gut deiner, deinem Fuß an und entsprechend sollst du natürlich die richtige Größe kaufen und, ja, und der tut, ist extrem bequem das heißt der schnirbelt nirgendwo oder sonst was, sondern ist einfach vollends richtig mega bequem. So und ja und dann haben wir den, den Soulrunner, also den FX-Trader von Soulrunner und der hat auch so eine offene äh, Sache, aber hier, das ist ganz weicher Stoff hier, da tut nichts reiben, gar nichts und ganz charakteristisch für die Soulrunner Schuhe ist, dass die vorne hier sehr sehr breit sind. Und, ähm, dass sozusagen deine Füße dass die nicht so eng sind, sondern dass sie frei sind. Die können sich, die, Zähne, die sind zwar nicht die einzelnen Zehen, aber die Zähne können sich so locker wie sie sind so ein bisschen voneinander spreizen und wir haben ja wirklich genug Platz um auch wirklich dieses Barfußgefühl zu haben und du hast nicht das Gefühl in einem Schuh zu sein. Also das ist meiner Meinung nach auch für mich persönlich auch hier der ganz ganz klare Gewinner. Ja das so von der, von der Optik, dass ihr die Schuhe mal gesehen habt. Ähm, ja. Dass ihr einfach wirklich auch mal den, den optischen Vergleich habt von den Schuhen. Und ja, dann machen wir weiter mit dem ganz normalen Vergleich. Das waren die grundsätzlichen Unterschiede. Ja, zumindest von der Form. Ich habe euch ja auch alle drei Schuhe unten verlinkt. Die Preisdimension ist bei allen drei Schuhen recht ähnlich. Wobei die Leguano wohl tendenziell ja, eine Spur billiger sind als die beiden anderen Marken. Aber das entscheidende Merkmal bei einem Barfußschuh sollte meiner Meinung nach die Sohle sein. Und auch. Dem, in dem Zusammenhang auch die Haltbarkeit und bei der Gefühlsechtheit der Sohle hat der So immer noch ganz klar das authentischste Straßengefühl oder Gefühl je nachdem und äh, ja der Leguano als zweitbeste sage ich mal und als letztes dann wirklich der Vibram Five Finger das ähm, bedeutet eben dass man dieses, dieses Gefühl bedeutet wirklich dass man jeden Stein also wirklich jeden kleinen Kleine Erhebung auf dem Boden auch wirklich spürt als das, was es ist und nicht nur als ein dumpfes Gefühl, weil die Sohle wirklich extrem dünn ist beim Soulrunner und, ja, und man ist einfach nur vor Scherben geschützt und ja, oder anderen direkten Kontakt mit diversen Dingen, was man eben nicht möchte, warum man halt einen Barfußschuh trägt und nicht direkt Barfuß läuft. Die Sohle des Soulrunners ist also einer Kevlar-Verbindung und ja ist eben wirklich sehr strapazierfähig. Ich bin jetzt nicht bewusst in Scherben reingetreten, aber ich habe die Soulrunner schon auf dem Rad mit Klickpedalen genutzt. Also die Soulrunner natürlich nicht eingeklickt, aber also wer nicht weiß was äh, die Klickpedalen sind, das sind so Pedalen aus Metall, die auch sehr viele Spitzen haben, damit du entsprechende Schuhe fürs Fahrradfahren einklicken kannst. Und darauf habe ich dann sozusagen äh, ja, mit den Solern getreten und das sind die spitzen Metallteile, die, ja, die man natürlich dann spürt, auch immer haben sie durchgedrückt. Aber den Schuh hat es nicht kaputt gemacht. Nach einem Jahr kann ich wirklich sagen, die, die Sohle ist noch voll intakt und äh, sind auch keine Nähte aufgerissen. und der, Schuh ist eigentlich nach wie vor im Auslieferungszustand wenn man die grundsätzliche Funktionalität zugrunde legt. Der Vibram Pfeilfinger Finger hat ja von allen die stärkste Sohle, was bedeutet dass man hier eindeutig das geringste Bodengefühl hat. Das bedeutet natürlich dass man in dem Vibram Pfeilfinger Finger am besten von Spitzen, Steinen, Scherben und Co. gewappnet ist, sowohl im Gefühl als auch tatsächlich der Schutz. Allerdings ist schon wie erwähnt ja nun gerade dieses bei Barfußschuhen dieses, dieser Bodenkontakten, dass man das spüren möchte, ja eigentlich gewünscht, ne? Aber die Sohle ist auch nach ungefähr einem Jahr intensiver Nutzung auch voll intakt. Also ich habe jetzt erst den Vibrantfallfinger gehabt ein Jahr lang und dann bin ich umgeswitcht auf dem Sohwaner. Ja, es sind auch bei dem Vibrampfeifinger keine Nähte aufgeplatzt und ja, solide verarbeitet. Äh, nur die Sohle von innen, das habt ihr vielleicht gesehen, die hat, hat reichlich Abtrieb verursacht und ist ziemlich beansprucht. Also wirklich von innen. Aber das ist eigentlich relativ irrelevant, weil ja ist halt ein bisschen angeraut jetzt. Aber definitiv auch der vibram hat eine wertige Verarbeitung. Der Leguano ist laut Leguano Shop für 1000km ausgelegt, zumindest ist er nach 1000km noch tipptopp in Ordnung. Das, so war die Information. das erscheint mir jetzt nicht wirklich viel, also ich weiß nicht wie viel ich jetzt in dem einen Jahr gelaufen bin mit dem Soulrunner, aber 1000km erscheint mir wirklich nicht viel. Äh, ja, aber gut da, äh, ich habe persönlich keine praktischen Langzeiterfahrungen mit dem Leguano, sondern nur die Information und da möchte ich auch kein Urteil ergeben, sondern euch nur diese Informationen die ich habe mitteilen. Die Verarbeitung scheint auch beim Leguano wirklich wertig und äh, das Service bei Problemen soll laut Internetrecherche ähm, äh, in den entsprechenden Leguano Shops wo man seine Träder gekauft hat wirklich sehr gut sein. Ähm, ja, es scheint so dass in Sachen Haltbarkeit und Qualität nicht, keine wirklichen nennenswerten Unterschiede äh, zwischen den drei Modellen existieren. Mit der Ausnahme dass, äh, ja, dass diese Annahme bei Leguano ähm, ja, auf, auf von mir gesammelten Internetberichten beruht, dass das so ist. Das nochmal explizit erwähnt. Ja dann müssen wir natürlich noch das ja, Alleinstellungsmerkmal des Vibram Five Fingers ansprechen, die Zehen. Der Vorteil liegt darin, dass sich die Zehen wie barfuß frei bewegen können. Aber das stimmt nur bedingt. Durch die recht starre Sohle die ja direkt bis an die Zehen geht das habt ihr ja gesehen, entsteht eine relativ starre Oberflächenspannung ähm, und es ist auf jeden Fall etwas freier äh, als in einem fest geschnürten Halbschuh, aber die Bewegungsfreiheit der Zehen äh, ja, ist zum Beispiel im Soul Runner trotz nicht einzeln separierter Zehen deutlich besser, zumindest wahrgenommen. Beim Laufen bewegen sich ja, die Zehen zwar primär nach, nach oben und unten, ne, also so, äh, aber wenn man im Ballgang unterwegs ist, was man mit Barfußschuhen sollte, denn ansonsten schadet man sie ja mehr mit dem Barfußschuhen, als dass die Barfußschuhe nützen, äh, dann gehen die Zehen beim Aufsetzen auch so leicht, so bisschen auseinander. Und, äh ja, und dann hat man bei der, bei der Zehnform des Vibrat natürlich wenig Flexibilität, weil dieses, äh, diese Bewegung der Zehen ist relativ schwer durch diese äh, Gummisohle die relativ stark ist und bis vor die Zehen geht. So geht das, aber so ist relativ schwer. Beim äh, Leguano ist der Fuß ja, ja, wie durch so eine Socke umspannt. Äh, was äh, ja, durch das durchaus straffe Anliegen ähm, auch die Bewegungsfreiheit der Zehen auch etwas einschränkt. Ne? Es ist zwar möglich, aber man muss ja die, du, gegen diesen Stoff ein bisschen arbeiten. Dann. Und, ja, und, und beim Soul Runner hat man ja, hingegen äh, bei, bei der Konzeption des, des Schuhs äh, auch äh, gesehen, natürlich, dass es ein abgeschlossener Schuh ist, hat aber den vorderen Bereich des Fußes sehr, sehr breit gewählt. Und das habe ich euch auch in einem Video gezeigt, so dass die Zehen wirklich viel Spielraum haben, auch vorne. Das Einzige, was beim Soul Runner eben nicht oder man nicht in der vor machen kann wie beim Vibram-Pfeilfinger, ist, dass man die Zehen gegensätzlich bewegt. Also so. Das bedeutet, dass eine Zehe nach oben geht und die andere Zehe nach unten geht. Das äh, ist dann wahrscheinlich, also das ist mit Sicherheit beim Vibram-Pfeilfinger dann am, am besten geregelt. Äh, ja, dann eine Sache, die die sehr viele immer vergessen. Äh, wenn man seinen Gang auf Ballengang umstellt, also auf Barfußlaufen, dann ändert sich die Fußmuskulatur und der Fuß auch selber. Das bedeutet, ähm, der Schuh muss oder, oder sollte das Potenzial haben, sich auch mit zu verändern. Beim Leguano hast du da überhaupt keine Probleme. Genau wie beim Silverner, da die Oberhaut des Schuhs sehr elastisch und dehnbar ist. Beim 5 Finger sind durch die hohe Oberflächenspannung der vorgefertigten idealen Fußschale und ja auch der, des recht starren umlaufenden Randes sicher mit auf jeden Fall mehr Problemen zu rechnen, was das angeht. Ich möchte wirklich nochmal explizit äh, ja, auf diesen, diesen harten Nippel eingehen äh, am, am hinteren Ende des Vibrampfeilfingers den ich euch auch im Video gezeigt hatte und möchte Euch da wirklich warnen. Ich bin ein Jahr damit gelaufen und ohne Socken wurde das regelmäßig zur Tortur. Ich brauchte wie die Frauen, die also Stöckelschuhe tragen, immer so ein Achillessehnenpflaster so in der Apotheke, um mit diesen Schuhen zu laufen. Also da möchte ich auch explizit warnen aus meiner Sicht. Ja, und bei den anderen beiden, die lassen sich problemlos barfuß tragen. Ähm, ja, das funktioniert beim vibram nicht. Allerdings, wenn man sie barfuß trägt, das gilt für alle Schuhe, äh, riechen sie natürlich und man muss sie waschen. Waschbar sind alle Schuhe. Ja, und dann steht man noch äh, vor dem nächsten Problem. Äh, man äh, muss sich entsprechende Zehensocken kaufen beim vibram Pfeifinger, was du beim Leguano und so nicht musst. Das geht natürlich auch noch mal ins Geld und das Anziehen. Ist auch immer geübt ist. Ich habe ja immer noch die 10 Socken, ich habe damals gekauft, durchaus zeitaufwendig. Wobei ich natürlich bei den Socken, wenn man Socken trägt, absolute Empfehlung für 10 Socken gebe. Es macht total Spaß und ist sehr angenehm zu tragen, die Socken. Aber wenn wir jetzt eh auf Barfuß umstellen wollen, brauchen wir ja tendenziell vielleicht gar keine Socken. Und also nur, dass es wisst, wenn ihr die Vibra-Pfeilfinger kauft, müsst ihr euch auch 10 Socken kaufen. Und die sind durchaus teuer. Ja, äh, dann noch der Hinweis äh, beim Anprobieren der 5 Fingers wirklich auf die absolut perfekte, druckfreie Anprobe zu bestehen. Ich hatte damals die Schuhe äh, in einem Shop anprobiert und äh, ja, gesagt, ja, passt, wie ich so normale Schuhe habe, passt hinten vorne, alles gut, bisschen Druck und so, aber passt. Und nach einem Dreivierteljahr wurde aufgrund einer kleinen Druckstelle am linken Zeh die große Zehe bei mir richtig schwarz. Also der, der Zehnagel. Anfangs dachte ich mir, ja drauf geschissen Da es nicht weh tat aber irgendwann tat es dann weh und das schwarze ging immer weiter bis, äh, immer weiter, bis der komplette Zehennagel komplett schwarz war immer nur wegen dieser kleinen Druckstelle bei diesen Vibram Pfeiffingers ja und seitdem trage ich dann auch den Vibram Pfeiffinger nicht mehr und es hat ein halbes Jahr gedauert bis ich sozusagen bis das wieder weggegangen ist und da wollte ich auch noch mal explizit darauf hinweisen man sollte alle also wirklich beim Kauf äh, bei Vibram Pfeiffingers wirklich auf die hundertprozentige Passform jeder einzelnen Zeh achten und ja, man muss ja auch sehen, jede Zehen sind individuell. Also, das ist halt vorgefertigt, die Zehen. Also, ich, mir erscheint das System da wie Prampfy Fingers so ansprechend, dass damals, wo ich sie gekauft habe, fand, mittlerweile nicht mehr praktisch gut durchdacht. Aber meine Meinung. Ja, wie schneiden wir nur alle die drei Modelle beim Regen ab? Alle drei sind nicht wasserdicht, aber trocknen recht schnell ab. Also im Sommer ist das überhaupt kein Problem, aber für ja, die nasse Kälte im Herbst und Winter sicher gewöhnungsbedürftig so ein Barfußschuh. Ja, unbedingt halt noch ein Wort wollte ich noch sagen zum der, der Vorteil der Barfußschuhe ist, dass man äh, damit den natürlichen Laufstil pflegen kann. Also das bedeutet, dass die Stöße, die man hat, wenn man aufkommt, von den Muskeln und von den Sehnen abgefangen werden. Äh, wenn man aber nun <lacht> barfuß läuft oder mit Barfußschuhen, aber trotzdem zuerst mit der Ferse aufsetzt, also Ferse auf und dann abrollen, dann tut man sich mit diesen Barfußschuhen keinen Gefallen, denn dann schlägt der Stoß ungebremst von der Hacke übers Schienbein aufs Knie und ja, macht sich selbiges im Laufe, der, im Laufe des Barfußgangs dann immer mehr kaputt oder zumindest sagen wir mal so, man beansprucht es viel, viel mehr, man also halt Knochen auf Knochen, äh, ja, dann macht man nämlich die Dämpfung und die Filterung eines typischen Schuhs. Absolut Sinn. Wenn man wirklich Fersengang läuft. Wenn man Fersengang läuft, sollte man keinen Barfußschuh kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Keine Dämpfung bedeutet, dass ihr dämpfen müsst mit euren Muskeln und mit euren Sehen. Dann könnt ihr auch Barfußschilde nehmen und das ist auch dann auch gesünder. Also äh, ja, den, den... Also Ballengang ist klar. Ne? Also Ballen ist das, das vorne. Also wenn das der Fuß ist, das sind die Zehen. Ähm, mit dem Fußballen zuerst aufsetzen und dann zur Ferse hin abrollen. Das ist am Anfang recht ungewöhnlich, aber es Tutorials bei YouTube oder kommt man bei mir vorbei. Dann machen wir das mal zusammen. Ansonsten ganz easy peasy. Das innerhalb von einem Tag habt ihr das drauf und dann müsst ihr üben. Allerdings bekommt ihr relativ schnell Muskelkarte weil dann eben Muskeln beansprucht werden, wie zum Beispiel in der Wade, die ihr vorher nicht so beansprucht habt. Aber das ist gut, ne? positiver Schmerz wie gesagt kann man gar nicht oft genug betonen äh, mit diesem Ballengang und Barfußschuhe äh, dann viele denken oh geil Barfußgefühl in dem Schuh das will ich aber dann äh, ja, gibt es beim Fersengang eben eine erhöhte Belastung fürs Knie gerade so oben drauf also Barfußschuhe Ballengang ganz ganz wichtig wenn ihr das nicht umsetzen wollt dann gebe ich keine Empfehlung für irgendeinen Schuh aber sonst gebe ich Empfehlung und zwar ähm, für den sockentragenden Zähn Akrobaten, der seine Zählen eben gegenläufig bewegen kann und will und vom Boden nur rudimentär was mitbekommen möchte, für den ist der Vibram Five Finger genau der richtige Barfußschuh. Ernsthaft kann ich den nicht wirklich empfehlen, aus meiner persönlichen Erfahrung. Für den preisbewussten Wenigläufer, der unkomplizierten Komfort möchte, kann der Leguano durchaus eine etwas preisgünstigere Einstiegsvariante ins Barfußlaufen sein als Soul Runner zum Beispiel. Also der FX Trainer von Soul Runner oder andere Modelle. Aber eigentlich für alles andere oder eigentlich für alles ähm, ist zumindest dieser FX Trainer von Soul Runner und wahrscheinlich eben auch andere Modelle äh, ja, von von dem Hersteller meine absolute Empfehlung. Das das entscheidende ist die Sohle. Das ist einfach hier wirklich die absolut beste im Test ist. Sie ist sehr dünn, sie ist sehr flexibel und sie ist sehr belastbar. Dazu eben ultra bequem der ganze in der Ausführung durch die weite Ausführung äh, im vorderen Bereich. Ähm, ja, in, in, aber in Sachen Bequemlichkeit kann äh, der Leguano durchaus auch mithalten. Das möchte ich ich hatte auch am Wochenende äh, mit einem Freund dem Joachim gesprochen und er meinte auch, dass in seinem Bekanntenkreis auch das Soul Runner die favorisierte Variante für den Barfuß, äh, Barfußschuh ist. Also das auch nur mal so als, als Nebeninformation, kennt. Äh, also wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich sagen, probiert ruhig alle drei durch und äh, schaut an, was euch am besten liegt. Meine Erfahrung habt ihr jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Äh, falls ihr auch dieses Jahr anfangen möchtet, auf einen gesunden Ballengang und auf einen Barfußlaufen umzustellen oder einen äh, ja dann Hoffe ich, dass euch das, wie gesagt, gefallen hat. Gebt mir, würde mich immer freuen, eine positive Rückmeldung, entweder via Daumen oder Kommentar. Und verabschiede mich heute von euch und macht's gut, euer Christian. Tschüss.